Regression und Korrelation. Regression. Nehmen wir ein einfaches, konkretes Beispiel. Die Beziehung zwischen Gewicht und Größe einer Person. Für viele Personen. So. Je größer eine Person ist, desto mehr wirkt sie. Man kann sich fragen, ob es möglich ist, diesen Zusammenhang durch eine Funktion zu beschreiben. Machen wir das Beispiel noch konkreter. Nehmen wir an, dass wir das Gewicht und die Größe von sechs Personen gemessen haben und die Ergebnisse in der be beiliegenden Tabelle dargestellt haben. Eine Person ist 173 cm groß und wiegt 68 kg und so weiter und so fort. Wir können verschiedene Geraden, die irgendwie zwischen den Daten stehen, benutzen, um einen linearen Zusammenhang darzustellen. In diesem Bild zum Beispiel. Ja? So verschiedene geraden da sind die daten so irgendwie gestreut und ja. so die frage da aber kommt sofort welche gerade sollte die passende sein ja. ähm, unter anderem der berühmte berühmte mathematiker gauss hat eine methode entwickelt um die am besten angepassten Gerade zu finden. Die Methode der kleinsten Quadraten. Im zweiten Bild hier so, sehen wir zwischen jedem Punkt und Gerade eine Strecke. Zwischen jedem Punkt und Gerade eine Strecke. Deren Länge, die Differenz Differenz des y-Wertes des Punktes von y-Wert, der gerade an dieser Stelle x-Wert ist. Also die Stelle ist hier 4, der x-Wert, die Stelle der Funktion. Da ist der y-Wert, der gerade, die wir erzeugt haben. Und das ist der Punkt an dieser Stelle bei 4. Und das ist der Wert, äh, das, der y-Wert des Punktes. Okay. Und da ist eine Strecke. Das ist die Differenz zwischen beide y-Werte. Gut. Nach der Methode der kleinsten Quadrate wird diejenige Gerade gewählt, für die es gilt: die Quadrate dieser Differenzen, also von diesen Differenzen, also das ist keine Ahnung hier. Plus 2, minus äh, 0,8, minus 0,6 und so weiter und so fort. Man nimmt die Quadrate davon, ja, die Länge von dieser Strecke ja, zum Quadrat. Und das addiert man, also die Summe der Quadrate von diesen Differenzen. Also, wenn diese Summe der Quadraten die kleinste ist, ist dann haben wir unsere Gerade gewählt. Das ist die Methode der kleinsten Quadraten. Für unsere Daten ist diese im dritten Bild hier dargestellt. Hier. So. Ja. Nun, es gibt ein kleines Problemchen. Wenn man diese gerade ein bisschen weiter so macht. So, ja. Das ist das Gewicht und das ist die Größe. Und ja, wenn man Null Gewicht hat, sollte die Größe auch Null sein. Ist eh logisch. Ja. Und bei dieser Gerade stimmt es nicht. Also diese Gerade ist eine gute Annäherung der Beziehung zwischen Größe und Gewicht vor diesen Bereich und nicht vor das Ganze. Ja. Gut, bisher. Vielleicht also ist es besser, anstatt eine Gerade einen anderen Zusammenhang zu finden. Also, wie viele Punkte haben wir hier? 1, 2, 3, 5, 7, 6. Also mit einer Funktion fünften Grades, die hat dann so sechs Koeffizienten. Und so eine Funktion kann man äh, eine Kurve machen, die über alle Punkte hindurch geht. Heißt ja. sie. Nun, diese Kurve macht absolut keinen Sinn für diesen Zusammenhang. Ja? Wirklich absolut keinen Sinn. Also das so wie sollte der Zusammenhang jetzt hier zwischen Gewicht und äh, und Größe sein. Also Größe hier und Gewicht da. ja Also äh, bei 170, 180 ungefähr sollte das Gewicht 0 sein. Also das macht keinen Sinn. Ja. Also das ist überhaupt nicht geeignet. Gleiches gilt für diesen Zusammenhang hier. Das wäre eine Polynomfunktion vierten Grades. Allerdings für die quadratische Funktion hier ja, bis zu einer gewissen Masse, also sagen wir mal bis hier oder da ungefähr, macht es Sinn. Also es ist nicht so weit weg. Also nur da sollte irgendwie das auch so weitergehen, also in diese Richtung, damit es mehr Sinn macht. Wie auch immer gut und somit haben wir erklärt was diese regression bedeutet regression bedeutet eine funktion erstellen die unsere daten äh, gut annähert und in der regel sollte das eine lineare funktion sein höchstens eine quadratische oder manchmal auch eine exponentielle Funktion hier nicht ausprobiert. Das könnte dann auch vielleicht tatsächlich sein, dass diese exponentielle Funktion auch hier fast durch Null geht und dass sie dann die Daten sehr gut annähert. Also Regression noch einmal ist eine Funktion, die unsere Daten gut annähert. Danke sehr.